Lass uns mal heute über Strategien sprechen, wie du auch mit weniger Startkapital dein eigenes Amazon FBA-Business aufbauen kannst. Lass uns hier mal über die Möglichkeiten sprechen, die es gibt, wenn du mit weniger Startkapital dein eigenes Business aufbauen möchtest. Aber zuerst definieren wir mal, was weniger Kapital eigentlich ist. Und zwar, wenn du so vielleicht nur zwischen 3.000 bis 5.000 Euro hast, ist es schon definitiv ein kleinerer Betrag. Und ähm, definitiv ein Betrag, der dich auch einschränkt in der Art und Weise, wie du vielleicht auch Produkte im Endeffekt ähm, einkaufen kannst. Weil du einfach nicht so eine große Auswahl hast, weil du halt natürlich ein geringeres Budget hast. Und die erste Möglichkeit, die auch offensichtlich ist, ist, dass du natürlich hergehst und sagst, hey, ich kaufe vielleicht Produkte ein, die einfach kleiner sind, die günstiger sind, die nicht so hoch, hohe ähm, Anteile in der Logistik haben, weil natürlich aktuell gerade auch die Logistikpreise deutlich teurer sind. Und das ist der klassische Weg, der meistens aber auch darin resultiert, dass die Produkte relativ günstig sind und du dadurch auch weniger Marge hast und dieses weniger Marge im Endeffekt auch von den PPC-Kosten eigentlich aufgefressen wird. Das heißt, unterm Strich bringt dir dieser Ansatz eigentlich relativ wenig. Du wirst vor Umsatz machen, aber nicht viel bis gar kein Gewinn. Der andere Weg ist, dass du natürlich in Europa produzieren kannst. Du kannst diese Logistikpreise rauskappen sozusagen, weil du einfach nicht sozusagen das Ganze mit dem Schiff oder Flugzeug kompartieren musst, sondern einfach innerhalb von Europa das Ganze produzierst. Aber das resultiert auch darin, dass letztendlich die Einkaufspreise natürlich ein bisschen höher sind und eventuell sich das Ganze wieder relativiert, dass du weniger für die Logistik zahlst, dafür aber mehr für den Einkauf. Und auch hier du im Endeffekt wahrscheinlich nicht so enorm die besten Karten hast. Was aber ehrlicherweise natürlich produktabhängig ähm, enorm viel Sinn machen kann, ist, dass du mit saisonalen Produkten startest. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, wenn man eigentlich immer sagt, hey, du sollst keine saisonalen Produkte machen. Aber ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Nussknackern, die irgendwie mal zwei, drei Wochen irgendwie relevant sind, sondern von wirklich Sommer- und Wintersaisonalen Produkten. Wenn du jetzt weißt, hey, ich starte vielleicht jetzt gerade, um mich für nächsten Sommer vorzubereiten und vielleicht irgendwie in März, April Produkte auf den Markt zu bringen, dann ist es so, dass du in Nischen reingehst, die meistens in diesen Zeitraum viel, viel niedrigere Einstiegsbarrieren haben, weil Leute zu den Zeiten, wo es extrem heiß ist, angenommen, viel lieber irgendwelche Tischventilatoren kaufen, dann geben sie auch für diese Produkte deutlich höhere Preise aus, das heißt, du hast mehr Marge in vielen von diesen Produkten und du hast meistens auch, worauf es eigentlich ankommt, viel niedrigere Launchkosten, das heißt, du musst nicht so viel Geld ausgeben, um wirklich oben angezeigt zu werden, weil generell zu diesen Zeitpunkten extrem viel mehr Volumen nach diesen Produkten, also viel mehr Nachfrage nach diesen Produkten ist und deswegen ist es oftmals so, dass du das Produkt online stellst eigentlich und vielleicht ein bisschen noch Geld für Werbung ausgibst, das Ganze aber dann relativ schnell zum Selbstläufer auch wird. Und klar, du hast dann weniger Kosten und manchmal sogar auch höhere Margen, und du bist relativ schnell auch sogar wahrscheinlich ähm, profitabel, weil du, wie gesagt, nicht so eine lange Anlaufphase hast, weil das jetzt gerade die Leute wollen und die es jetzt gerade auch kaufen. Natürlich musst du aber davon ausgehen, dass das ein Spiel ist, was du primär eigentlich machst, nicht um dieses Produkt wirklich langfristig zu etablieren, weil im Winter wird dann keiner mehr Tischventilatoren kaufen oder irgendwelche USB-Ventilatoren oder was auch immer. Das ist jetzt ein ganz normales Beispiel einfach. Aber du vielleicht verdoppelst dein Kapital in der Zeit. Dann hast du vielleicht auch 3.000, 6.000, 5.000, 10.000 gemacht. Und dann kannst du hergehen und sagen, okay, jetzt gehe ich mal in ein Produkt, was ich über das ganze Jahr hinweg verkauft Aber du hast den Einstieg einfach genommen mitten im Produkt, was im Sommer ein Tischventilator ist oder im Winter ein Eiskratzer, wobei das jetzt wahrscheinlich sogar ein Ticken zu saisonal ist, weil wenn kein äh, oder wenig ähm, Schnee fällt, dann bringt es auch nichts da. Das heißt, du solltest es so nicht extrem saisonal, aber ein bisschen saisonaler vielleicht schon gestalten, ne? um einfach diese Vorteile mitzunehmen. Und dann hast du da definitiv ähm, sehr, sehr gute Karten, um für den Zeitraum einmal das Geld zu ähm, Dein Geld zu verdoppeln oder vielleicht auch 50% davon zu verdoppeln oder wie auch immer. Aber in den meisten Fällen wird dich das sogar weiterbringen, als wenn du von vornherein versuchst, das Home-Run-Produkt zu treffen. Und klar, es kann auch sein, dass du von vornherein vielleicht sogar ein Home-Run-Produkt hast, weil dein Produkt einfach 30% Marge hat und relativ wenig im Einkauf kostet, dazu noch klein ist etc. Klar, kann alles sein. Das ist natürlich der Best-Case in der Hinsicht, aber man muss nicht immer auf den Best-Case abzielen. Es bringt auch nichts, wenn du drei, vier Monate nach dem Produkt suchst, um dann im Endeffekt, ähm, ja, da vielleicht die drei, vier Monate an Opportunitätskosten zu verlieren, sondern da würde es dich viel weiterbringen, dass du mit einer, mit einer Nische, die einfacher ist, startest, die aber trotzdem genauso viel Umsatz macht, weil letztendlich jetzt im Winter, im Herbst, sich noch keiner darauf vorbereitet, was der nächsten Sommer theoretisch ansteht. Und du schaust dir einfach die Daten, der letzten Monate dann an und schaust, okay, wie war es denn letzten Sommer und den Sommer davor und den Sommer davor, wie lange waren die Zyklen, von wann bis wann hat das Ganze ähm, denn auch sich überhaupt verkauft, gab es da irgendwelche Abweichungen, war das Ganze sehr abhängig vom Wetter oder war das nur teilabhängig vom Wetter, etc. etc. Genau die Punkte schaust du dir an und dann ähm, ja, hast du da wirklich sehr gute Karten, um mit weniger Budget in diesen Markt einzusteigen und trotzdem noch sehr, sehr hohe Chancen zu haben, dass du da wirklich was reißen kannst. Und ja, wenn dir das Ganze gefallen hat, dann... Ähm, Meld dich auch gerne einfach mal bei uns, dann können wir schauen, wie das Ganze und ob das Ganze auch für dich wirklich in deiner jetzigen Situation Sinn macht und lass dem äh, Video auch gerne ein Like da und dann hören wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.